Julian wünscht sich seit letztem Jahr ein Fahrrad. Seine Eltern wollten ihm schon letzten Juli eins kaufen, aber seine Noten waren ziemlich schlecht. Er hat versprochen, dieses Jahr bessere Noten im Zeugnis zu haben. Er hat sich Mühe gegeben und das ganze Jahr fleißig gelernt. Alle sind gespannt auf seine Noten. Heute ist es soweit. Julian ist in der Schule und wartet mit seinen Klassenkameraden auf seine Lehrerin. Die Lehrerin kommt und verteilt die Zeugnisse. Julian will nicht reinsehen. Er geht direkt nach Hause. Die ganze Familie wartet auf ihn und seine Schwester. Er kommt als erster an. Sein Vater nimmt das Zeugnis und lächelt. Er zeigt es den anderen Familienangehörigen und geht raus. Julian versteht nicht, was passiert ist. Er fühlt sich nicht wohl. Wahrscheinlich wird es wieder nichts mit dem Fahrrad. Nach fünf Minuten kommt sein Vater mit einem Geschenk, aber es ist kein Fahrrad. Es ist klein und schön verpackt. Julian macht es auf und es ist eine Fahrradklingel. Für dein neues Fahrrad, sagt sein Vater. Es steht draußen. Julian umarmt ihn und rennt nach draußen. Er freut sich sehr. Lernen lohnt sich.